Hallo zusammen, ich bin Jeremy Scherer, ich mache hier die Lehre als Koch im Freienisberg und zeige heute mein Alltag. Kommt doch mit!» «Meine Haupttätigkeiten sind unter anderem Birchermüse zubereiten, Salat abfüllen und Dessert machen.» «Ich schätze hier, dass ich geregelte Arbeitszeiten habe, keine Zimmertung und dass einfach alles läuft.» «Die Hierarchie bei uns ist sehr flach, weil man merkt es halt daran, Egal ob Chef oder Mitarbeiter, mit jedem per Du. In unserem Team schätze ich sehr, dass wir immer zueinander schauen und es auch halt sehr familiär ist. Also wer hier will bei uns anfangen sollte auf jeden Fall sympathisch sein, gut gelohnt und mit Stress kann umgehen kann. Was ich mega cool finde hier ist, dass wir die Lehrmittel gezahlt werden. Ich habe schon bei Lehrbeginn viel Verantwortung bekommen, indem ich den Leuten zu essen darf, rausgeben durfte. Was ich hier sehr schätze, ist, dass ich einmal im Monat einen Tag zur Verfügung habe, wo ich einfach kochen kann, was ich will. So, das war mein Alltag hier als Koch im Frieneisberg. Falls es dir gefallen, schickt doch eine Bewerbung, es würde mich mega freuen. Tschüss!